An dieser Station übst du das Springen und Landen auf dem Kasten. Stelle dich mit geschlossenen Füßen auf das Sprungbrett. Lege deine Hände etwas weiter nach vorn, nebeneinander auf den Kasten. Springe mit beiden Füßen gleichzeitig vom Sprungbrett ab und lande auf den Knien auf dem Kasten. Stehe auf und laufe bis zum Ende des Kastens. Springe dann mit beiden Füßen gleichzeitig nach unten und lande mit beiden Füßen gleichzeitig auf der Matte. Die Füße stehen nebeneinander. Federe deine Landung mit den Knien etwas ab. Wenn du dich schon sicher fühlst, kannst du beim nächsten Mal in der Hocke auf dem Kasten landen. Wenn du das gut kannst, kannst du auch bis zum gelben Kegel gehen und etwas Anlauf nehmen.